Psyche ist ein No-Hand, Alter. Oh, nein! Ups! Ups! Ey, das macht Spaß so auf Range auf Headshot und Pistole, weißt du? Oh, oh, mein Gott! Oh mein Gott! Ich schwöre, dass wir dich hochladen aus meiner Sicht. Oh mein Gott! Junge, was geht bei dir? <lacht>